Der Deutsche Fußballbund hat eine Strafe gegen den FC St. Pauli verhängt. Zum ersten Mal soll es in der Bundesliga ein Geisterspiel ohne Zuschauer geben. Ein St. Pauli-Fan hatte beim Spiel gegen Schalke 04 einen vollen Bierbecher auf einen Linienrichter geworfen. Nun soll das Nordderby gegen Werder Bremen am Ostersamstag vor leeren Rängen stattfinden. St. Pauli legte Widerspruch dagegen ein.